Einwohner von Korinth, erblickt das Wiesel, das euer Brot stiehlt. Die Plage, die euer Korn verdirbt. Du hast lange genug darauf gewartet, ihn in die Finger zu kriegen. Es wird mir ein Vergnügen sein. Geht es dir besser? Ich habe mich danach gesehnt. Er hatte all das verdient. Und du verdienst Antworten. Komm, lass uns unter vier Augen sprechen.